Was hörst du mich? Carlos! die Map, ich ja wissen, ob ich da runter muss. Das Kraut. Sorge ich mal. Ich nehme die beiden mal mit, einfach sicherheitshalber. Ich weiß, man kann. Oder? Wie viel habe ich? Ich habe viel Schießpulver, das ist gut. Ich kein grünes Kraut, sonst dann mache ich das nicht. Ich nehme aber die mal mit Sicherheit zu Wobei. Nein, das ist ein Waste von. Das. das sieht gut aus, also da drin, da kriege ich. Da hey, ist was. Okay, ich muss da irgendwie rein. Warte mal. Komm ich da rein? Ach, da hinten ist die Tür. Okay. Dann kommen wir nachher da rein, weil da kriege ich anscheinend noch Inventar, so wie es aussieht, das wir ich haben. Was war das? Ich weiß nicht, hier gibt es ja nur tolle Leute. In den Kontrollbereich der Anlage wurden unbefugte Personen gesichtet. Nach diesem Grund ersetzen wir die alten an mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Das Sperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn Sie sich in der Anlage bewegen. Okay. Bewegt sich nicht. Macht wohl hm. Stromquelle. Der Teil hat mir ein Krokodil. Oh ja. Das ist deine größte Sorge momentan sicher. Beide Wege. Ist das ist hässlich. Ah, hier kann ich gerade. Oh. Rechner von Gunshop Kendo. Vielen Dank für den Kauf für das XXXXX-Granat. Ich habe ein bisschen Automatik vertraut, der mit einer Vielzahl Munitionsarten keine Automatik. Ich bin auf Dauer verletzt. Aber bis ich das nächste Mal es treffe, dann sterbe ich eh sofort wieder. Gammas werden das erste Mal aus ihrem Tank, Tank rausgelassen. Ah, das waren Gammas. Okay, Bewegungen trägen, sehr gering. Wassertemperatur 18, pH 6,8. 6,8 ist normal. Durchschnitts pH Wert. Wassertemperatur 20 Grad. In zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Eine der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. Ja toll. Wassertemperatur 22 Grad, pH 6,2. Okay, wurde gesenkt. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Carlyle Carlisle ist jetzt mehr als zuvor entschlossen, die gamma zu perfektionieren. 25, 2,8. Es ist zwei Wochen her, seit wir in die Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führten zu einem Abfall der Wasserqualität. Aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach zwei Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahmen leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. 26,1 OKP so Kp ist wieder gestiegen. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern könnten, indem wir die Abwassungsleiter der Kanalisationsbestachung, aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September, Wassertemperatur 21, PR 6,1. Ein Mitarbeiter an der Wasseraufbereitung, hat sich in unser Labor fährt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich Dies verweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen am zur europäische Zweigstelle kontrollieren, vielleicht haben die hier einen Sinn. Ja, das ist toll. Da freue ich mich doch. Nicht? Ah, hier ist Kim geht Okay, ich dachte schon. Gamma heißen die also. Nein, Jill, jetzt ist nicht die richtige Zeit, um komplett nachzuladen. Ist nicht die richtige Zeit, um komplett nachzuladen. Ups, Hunter, y äh, Hunter Gamma, Entschuldigung. Wenn sie ihm zu nahe da kommen, frisst er sie wirklich mit Haut und ich am besten, bis ihn, wenn möglich, von weitem anzugreifen. Ja. Yeah. Das Tagebuch wieder. Das haben wir einfach das. Na kann man sich das bisschen mit Jetzt kannst du nachladen von mir aus. Aber der, der kriegt nur Damage, wenn er aufmacht. Das ist ein riesiges Problem. Das heißt, er muss nah sein, sonst nimmt er den Schaden nicht wirklich. Außer ich nehme die Pistole und ich weiß nicht, wie effektiv die Pistole ist. Das sieht aber sowieso, mir geht die Moon aus. Ich liebe die Viecher. halt zuerst hässliche insekten jetzt hässliche fischviecher was kommt noch alles ein hunde sind sowieso immer dabei damit kann ich leben weil die wollen mich töten das ist kacke aber hey ah jetzt bin ich oben oder nein ich bin wieder woanders. Okay, also grünes Kraut, Notiz. Ein Liebesbrief. Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits drei Monate... Äh, ah, da schreibt an die Kackviecher. Seitdem wir zusammen hierher geflogen sind, ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschaubern. Ja, ja, okay. Eure liebreitenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und Eure natürliche unersetzlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringes als die Spitze der Hunter-Serie. Und doch befallen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten... Ihr seid untauglich wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie fühlten euch fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache, ob das eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es dir noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pferd beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr meine geliebten Hunter Gammas wahrhaft überlegen seid. Ja, lieber nicht bitte. Ich glaube, den Dietrich werden wir bis zum Schluss brauchen. Das Pulver? Sonst noch was? ist ja, draußen ein ich safe irgendwas übersehen. Hier gleich noch mal einer. Der Nemesis kommt endlich wieder. Das wäre was Neues. Äh. Ja, so. Gut Tagebuch. Denn es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben sie Kane erwischt. Ich habe alles gesehen. Eins von diesen Dingen hat ihn in einem Stück verschlungen. Von Kopf bis Fuß. Ich habe versucht, sie zu warnen, dass Bill vor zwei Wochen verschwunden ist. Die Cops haben gesagt, es hat wohl die Stadt verlassen. Er hat wohl die Stadt verlassen. Aber ich habe denen gesagt, das kann nicht sein. Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißdreck, verdammte stinkende Mistviecher. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt, hüpft einer von den ganzen Tunnel raus. Und auf die verdammten Kops kann ich mich auch nicht verlassen. Und wenn ich euch nicht den schreibtisch dann schreibtisch täte in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer dieser Frieden auftaucht, hau ich ihm direkt seine dicke hässliche Fresse. Kannst du? Ich weiß nicht, ob das so gut kommt, aber hey... gar nichts gebracht. Jetzt den Loop gelaufen für nix. Oder? Nee, warte mal, ich habe den Akku ja. Stimmt, ja, diesen scheiß Akku habe ich hier gebraucht Ich hoffe, wir brauchen den nicht allzu oft. Bleibt hier, das ist überschüssig. Und ach, ich brauche ich. Im ich neuen Inventar. Ich will nicht nur so... Nein, du bist hässlich. Ich will dich nicht. Ich geh weg. Schuss und die macht wieder zu, okay, damit kann ich leben. Sechs bis sieben Schuss sind sie tot. Ich glaube sieben oder acht. Ich glaube acht. Wenn das sein. Nein, wenn dann sieben. Egal, auf jeden Fall zwei bis drei Mal schießen, wenn sie offen sind. Nein, Jip. Also ob die auch an Land kommen? Hier habe ich jetzt viermal getroffen. sieben Schuss, sieben Schuss. Aber was, erlebt lebt noch? Acht. Ich sehe Okay, ja. Das ist ein Problem. Aber ich würde einfach die Tür aufmachen und den Akku draußen wegnehmen. Aber nein. Diese Tamuloks kommen auch überall vor. Akku wieder, jetzt kann ich hier raus. Hier einsetzen? Okay. War das jetzt? noch was. Ah, okay, okay, jetzt habe ich alles hier drin. Raum haben wir nur gebraucht wegen dem Inventar. Weißt du, wenn die Tür offen wäre, dann könnte ich doch einfach den Akku rausnehmen, dann würde der Riegel zugehen, Tür anlehnen. Gut wäre. Riech nemesis oder Blubbies? Hamas. Ja, vergessen, Karten mitzunehmen. Das hat sehr viel geholfen. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch irgendwas dazu beiträgt. Hey. Nein. Sonst habe ich sicher irgendwo ein Mundpack oder so übersehen. Das ist okay. Wo bin ich denn jetzt? Da oben. Zu der Umgebung. Perfekt. Warte, gut. Ach, habe ich da unten gebraucht, kann das sein. Orientierung am Start auf jeden Fall. Ja, da drüben. Alles okay, ich glaube nicht, <lacht> als ob als ob der einen fucking Flammenwerfer hat Leck mich am Arsch der kreaturen kommen Sie geben ihm nicht mal den Namen der Messes bis jetzt rot, rot, rot. das ist schon badass. Ja. Das ist so cool. Es ist Nemesis. Why? Stoff. Grünes Kraut. Oh, das ist voll angenehm, dieses Drehen. Ich vergesse das jedes Mal, aber das machen sie echt angenehm. Hier, hier Den Akku habe ich zurückgelassen. Das ist okay. Das ist ein Management. Uh, du kommst. Lass ich mal so. Speichern wir. Ich muss ganz kurz auf Klo. Wegen. Guck mal, Das. Und da. gleich wieder. Okay. Wir haben noch viel Leben. Ja, geht, man sieht's. Okay, wir rennen vor. Nemesis ist da weg. Davon sagen, weggesagten also da weg, oh, wo ich ah. nicht so blöd habe ich nicht vergessen. Der hält am meisten aus, dieser mit der orangen Weste. Normalerweise, ja, hallo, nein, nein, nein, nein, der kommt, nein, nein. nein. fallen die genauso nicht runter. Hm. Wohin. Weiter. Lauf, Lauf. Guck nicht so blöd. Lauf. Gott sieht der geil aus. Ich hasse der Mist, aber ich liebe ihn so sehr. Ist wie gut ist das, wenn wir die ganze Zeit hochfahren? Ja, höher wir kommen, desto schwieriger wird es halt, weil ja, weil äh, es brennt eh alles ab. Wir gehen nach oben. Irgendwann kommen wir nicht mehr weiter hoch. Ja, okay, hier sind wir sicher. Ist gut. Zeit. Ist okay. Da können wir jetzt uns in Ruhe mal speichern. <lacht> Wichtig. Da. Weg hier. Ich glaube, ich kann es riskieren. Oh, da liegt noch was. Abrissverzögerungsankündigung. Ja, geil. Aufgrund der anhaltenden öffentlichen Unruhen haben wir uns entschieden, den Abriss des Barnaby Offense Buildings zu verzögern. Aus Sicherheitsgründen wurden alle elektronischen Geräte inklusive der Generatoren zum Drachttanzver. Der Zugang zum Geleit Gelände ist bis zum Abklingen der aktuellen Unruhen verboten. Alle Mitarbeiter sind angewiesen, zu Hause zu bleiben und um weitere Anweisungen zu warten. Hm, heißt alle Gents sind ganz oben. Wie weit müssen wir noch hoch? Wir sind da. Einer. Alle. 10 Bosskampf. Auch so viel Munition haben, bitte. Wenn ich einen Flammenwerfer nutze, wenn der ist nicht besiegt, wenn ich sterbe, nehme ich mein Sturmgewehr mit. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich müssen wir auf seinen Tank schießen, dass der explodiert. Das macht? Oh, war das? war das? COD? Irgendwo mussten wir das auch mal machen. Das könnte COD gewesen sein tatsächlich. Na ja, gut, old Nemesis, komm mal her. Da liegt noch was auf dem Gen, da muss ich kurz hin. Zum Glück ist die nicht geplatzt im Feuer. Hier ist jede normale. Oh nein. Hier ist andere normale Munition machen würde. Ich bin gleich weg. Tars gesagt. Oh. Oben ist eine Lampe. Alles geht weiter. Mach ich da meine Fresse weg. Son? Das ist eine Kiste. Ich ruhig meine Kiste. orange das ist nur okay ich kann auch leben nein du Charles mich nicht du Pisser. Ich weiß ich kann nicht töten so vielleicht einfach abschießen dann das macht gar keinen sinn für mich ja stars ich bin in stars richtig danke so, die Waffe, okay. Schlechte Idee. ist so am Arsch, nur weil sie den ersten Mal dick gemacht hatten in dieser Hütte, ne? die arme Frau. Dann hat sie nicht mehr ihren Chris retten können damals. Oh, die Frau ist im Arsch. Ich aber war das Chris nicht gerettet wurde es kann Wo noch? Dann ist es geschlagen? Nein, natürlich nicht geschlagen. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Mistkerl ist tot Nein. Nein Gut, scheiß Karl Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können Komm, spar dir das Ich habe getan, was nötig war Ich weiß, und äh, Danke Die U-Bahn ist abfahrbereit, beeil dich Das wurde wahrscheinlich extra gemacht, dass man in den Zombies ein bisschen ausweichen kann hier. Wieder schon auf hier? Das sieht schon cool aus. Ich bin schon ein bisschen verändert von was sie da gemacht haben. Okay, da geht's runter zur U-Bahn. Da hinten wäre noch wahrscheinlich was. Da geht's voll weit. Es kann nicht sein, dass es nicht selber Einfahrt wie Resident Evil 1, äh, 2 hatte. Das kann nicht sein. Doch, das doch, doch. M doch, das ist dieselbe. Der Gunshop ist hier. Doch, das ist genau dieselbe Station wie in Resi 2. er mit Chris's Weg durch den Gunshop. es ist genau die station jetzt ich wollte sagen jetzt wird sicher lang jetzt muss ich langsam mein inventar finden das ist sogar dasselbe tut aber echt so. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute auszustellen. Ist das nicht der, der seine, to seine Tochter beschissen wollte? Gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Er kann nicht gehen. Was ist? Nichts ist nur... Wir sind hier, bevor Chris hier ist. Hör zu, ähm, sorg dich nicht um mich. Ich bin schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Ist hier der beste Waffenschmied. Oh, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das, das ist dein Job, was? <lacht> Mach's gut, Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden. Okay. Der Schlüssel hängt an der Wand. Egal, sind wir wieder gut meine Tochter ist ein Zombie zum zweiten Teil. Chris konnte da schon nicht überzeugen, dass er irgendwas macht. Er die Tochter behalten. Wahrscheinlich ist deswegen gestorben, nachher. Deswegen ist hier dann offen. Ah, das heißt, ja, das muss eigentlich sein, dass wir vorhin hier waren, weil äh, Claire kommt hier rein, beziehungsweise hier rum. Weil hier dann offen ist schon, aber die kommt hier hoch. Wow. Er hat ein bisschen was vom nemesis Chain, chainum drin. Deswegen also, ist er von schwachen Waffen nicht gehauen werden kann, aber die Shotgun räumt ihn dann weg. Das also, heißt, nicht ganz so unsterblich, die Nemesis. Ich vermute mal, davon habe ich eh schon zu viel übersehen. Wir gehen zuerst hoch. kunstheim Lisa äh, Guten Tag, ich schreibe mir, weil ich sehr besorgt bin. Alle wissen, dass die Crystal Promenade der ida für einen Samstagsausflug mit den Kids in der Innenstadt ist. Keiner der Läden da ist beliebt und wiegt schwer auf dem Geldbeutel der Entern, als Toy Uncle. Jedoch habe ich gemerkt, dass die großen Statue über dem Eingang an wenigen Tagen so sehr wackelt. Dass man denkt, sie werde nur mit einer Hand vor Schrauben da festgehalten. Was wahrscheinlich auch der Fall ist. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an meinem geschäftigen Tag losreißen, würden viele Kinder schwer verletzt werden. Ich habe mich bereits dreimal bei dem Manager beschwert, aber er weigert sich etwas zu unternehmen. Sollen wir also warten, bis ein schrecklicher Unfall passiert, bevor wir handeln? Nein. Wenn schon Köpfe rollen müssen, dann doch bitte der des Managers. Diese Todesfall da oben muss endlich runter. Timothy Wiles, 69. Das wäre halt so eine Karen. Das wäre nicht ein Timothy. Aber hey. Das wäre zu obvious gewesen. Ja, im nächsten Save Point wechsle ich mal die Shotgun, weil wir haben sehr viel Schrot, ähm, MG-Munition und Brandgranaten. Nemesis ist es sicher tot, ja ja. Auf Okay, wir sind wieder beim E-Berg, das heißt wir sind ganz in der Nähe der Stadt jetzt. Also bei der U-Bahn wieder. Da hat sicher Explosion gehört, wir wissen, was los ist. So komme ich auch über die Mauer drüber. Das ist natürlich auch hilfreich. Ah. Aber er redet halt auch, das ist echt cool. Okay, sie humpelt, aber sie ist grün. Also, wir sind doch voll live. Okay, aber dieser Brief. <lacht> Der Kopf fällt sich jetzt rein. Der Kopf fällt 100 runter noch. Auf Nemesis. Oder auf mich. Okay, hier oben liegen jetzt plötzlich Fässer rum. Wir kommen wieder zu diesem Donutladen. Da können wir nicht mal rein. Okay, ah ja, die haben jetzt alles abgekreuzt, was äh, brennt. Ich hier nicht mehr runtergekommen, weil hier Fässer liegen. Ja, dieser Toy-Ankel-Kopf wird ihn sicher wegräumen. Oder mich? Sieht sehr ja dämlich aus. Hat sehr ja dämlich ausgesehen, wie der rutscht. Wenigstens kann mit dieser schweren Waffe nicht mehr plötzlich vor mich springen. Ich muss den Stream downloaden.